Dayrise Roleplay kommt in die Closed Beta und es war die Möglichkeit für jeden da sich dort einfach mal whitelisten zu lassen, diese Möglichkeit habe ich mir nicht entgehen lassen. Bitte bedenkt, dass nicht viele Leute gewitelistet worden sind und dass noch viele Bugs existieren. Dafür ist ja diese Closed Beta da, einmal damit sich Leute auf den lang gehypten Server freuen können, auf ihn spielen können und so weiter, damit RP endlich mal langsam, langsam, langsam entlang kommt. Aber auch um Bugs zu finden, damit man diese noch vor dem richtigen Release fixen kann. Die Aufnahmen, die ich während dieser Close Beta sammeln konnte, habe ich euch jetzt hier einfach mal zusammengeschnitten und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe ein wenig mit den GTA einstellungen sowie mit den OBS-Einstellungen ein wenig rumgespielt, deswegen kann es sein, dass es alles so ein bisschen laggy laggy ist. Aber es sollte sich eigentlich auch recht früh wieder beruhigen. Jetzt aber wirklich viel Spaß mit dem Video. Du bist erfolgreich eingereist. Ja, das weiß ich. Kenne ich ja mein Kinderdatum. Ich bin erfolgreich eingereist, Habibi. Mein Vorname ist Konrad. Mein Nachname ist Ehrlich. Meine Größe. Was ist? das? Wie stumpf. Wie bist du auf den Server Was? gekommen? Social Media, Serverliste, Freund, Pornhub. <lacht> Hast du jetzt Pornhub.com ausgewählt? Ja äh, Was für eine Bar? War das nochmal? Das ist die Mucatus Bar Okay Ich zahle, ich nehme äh, pro 100 Meter oh, 100 Wie Dollar groß? Ein. Ja, wie, oh, viel? wie viel? 100 Meter sind 100 Dollar Das heißt, es werden jetzt für euch gleich 2300 Dollar mm. äh, Ja, okay wo, ich ist ich mein mein Geld? Geld? Wo ist dein ich Geld? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich <lacht> hab auch kein Geld! Äh, wie bitte? Gerade eingereist? Ja. F3 sind die Neu eingereist? Äh, was ja. Das haben wir gerade schon gefragt. Na, hab ich das? 100.000, wir haben 100.000. Eigentlich aber okay. History ah, f 2 Eben haben sie schon... Äh, hä? Dann tut's mir leid, naja dann bin ich gerade... Ich, ich bin ja. verwirrt. alles ja, gut. gut. Boah, das sieht echt geil aus, Mann. Ja, das Ding ist, ich war hier halt schon. Ich kann gleich noch richtig viel zeigen. Die Bar, das Dancehaus. LOL, ja. was ist das für ein geiler Weg? Lass da gleich direkt ah, durchgehen. Leute, den, den durchgehen. hab ich auch noch nicht gesehen. Dank. Ich wünsche nur was. Ja, ja, ja, ebenso. Äh, äh ich hab oh, Falsch, okay. Wir müssen vorne einsteigen, äh, der Herr. Ja, ja. Guten Tag, die Herren. Äh, ja, ich, guten Tag. Ist, dass der Taxifahrer sie um die, äh... Wie soll ich sagen, um die Grenzkontrolle gebracht hat. Aber, äh... Ich musste eigentlich mal ihre Personalien überprüfen. Fuck. Wie Wie ist der Herr denn gefahren? Kann es sein, dass er auf der Gegenfahrbahn gefahren ist? Äh, nein. Ich glaube, ich glaube nicht, nein. nein. Okay, ja, weil er hat großkantig die Grenze überfahren. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bräuchte einmal von ihnen beiden die Personalien. Äh, ja, natürlich. Ah, Herr Neuberger sind sie ja. Du hast halt. mir gezeigt. Äh, nämlich muss einfach oh. allgemein das mal überprüfen. Wann sind sie denn geboren? Wann ich geboren bin? Am 22.02.1990. Okay, gut. Ich dachte, sie wollten okay, jetzt zu hier dritt bitte. einreisen. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Weil uns wurden die Dokumente so vorgelegt, dass sie zu dritt einreisen. Ja, ja der eine, der, der hatte nochmal. Flitzekacke. Äh, genau, und oh, hat dann den, den Flug, Flug verpast, verpasst. Aber, aber der kommt nach. Achso. Der nimmt so die nächste Maschine Alter, direkt. Ja, ehrlich, ohne Haar. Was ist <lacht> <die> denn wieder Äh, 24.12.1989. Gut, perfekt. Ich muss das sagen, überprüfen, also um mich nochmal selbst vorzustellen. Ähm, ich bin der FIB Assistant Director, oder eher gesagt, manche nennen es wie auch immer man es nennen mag. Äh, Tim van Degen ist mein Name. Äh, das ist meine Bar. Achso, Sie sind die Ja, ja genau. Dann, dann äh, zeigen Sie doch mal ein bisschen Ihre Bar. Ich, ich bin, bin nur Mitarbeiter. Mitarbeiter. Also, ich habe es selber noch nicht hergeschafft geschafft. Ähm, deswegen sind jetzt einige Sachen noch nicht so, wie ich sie kenne. Da wir... Leute hier hatten, die das für uns eingerichtet haben, okay. aber ich persönlich erst seit heute hier bin. Okay. Also ah, hier haben wir den Eingangsbereich mit Tischen. Hier wird Tagesbetrieb stattfinden. Hier kann man sich okay. dann später die Getränke und so kleine Speisen äh, kaufen mhm. und auch genießen. dann. Dann haben wir dort eine Treppe nach unten. Äh, dort geht es dann zum... Party und, ja ich sag jetzt mal Buchungsbetrieb, das klingt jetzt total dumm, aber man kann den Keller hier buchen. Okay, also so ein Partyraum? Der... Genau, genau. Oh, das sieht ja aus wie ein Schloss. Hier haben wir jeweils zwei Toiletten, also einmal ein, eine Toilette und mhm. dann nochmal einen Raum weiter eine Toilette. Okay. Und hier haben wir jetzt unsere Partyraum. Okay, und den kann man Party für Feiern Raum. mieten oder wie? Den kann man für Feiern mieten, den nutzen wir für, für spezielle Abende. Gut, ja, das ist doch gut, dann vielleicht mal, wenn wir irgendein FIB-Treffen oder Feier haben, dann können ja, wir auf jeden Fall bei Ihnen melden, ne? Jawohl. Ja, Würde und ich falls was mit äh, Drogen oder so sehen, müssen Sie mir direkt melden, ne? Machen wir. Weil so Schlingel die akzeptiere ich hier nicht. Verständlich. Gut. Äh, kann ich denn sonst irgendwas für Sie tun? Brauchen Sie was oder irgendwie. Äh, derzeitig denke ich mal nicht, nein. Okay, weil. Nicht, nein. Ähm, Sie müssen wissen, ich bin ein spezieller Boothändler, also falls Sie mal ein Boot brauchen, können Sie mir auch Bescheid sagen. <lacht> Ich kann okay, nein, nein. ja gar nicht mit dir Ja, unser, unser Freund, Freund ist ja ist so ein. Er okay. äh, liebt Booter. Okay, gut. Guten Tag. Guten Tag. Und tausend. Nein, und Alles okay? okay? Ich bin tot. Äh. Hm, außerdem also, will ich eine schwarze Limousine fahren. Ja. Äh, und ich schau jetzt nochmal. Was noch mal ist denn hier am point los? Ist da viel los? Ja, hier ist ein ungegültes Auto drei oder vier Leute rum. Ah, ich kann mir jetzt nicht auch noch gaffen. Funktioniert bei euch? Hä? Die Waffe funktioniert schon wieder nicht. Boah, bei dir funktioniert ja. Boah, aber du bist scheiße. Warum stecken die uns mit so einer billig ausrüstung hier in Scheiße? Ich weiß nicht. Haben wir keine Fahrpatronen bekommen? Wo seid ihr ja, auf dem Spielfeld? Äh, wir sind nebeneinander. <lacht> äh, relativ am Rand. Aber die Waffen funktionieren nicht. Doch, du musst mit... Äh, du musst sie ent entsichern. Wie? Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, ja, komm erstmal zu uns. Also... Ein Kollege von mir hat gerade gesagt, du musst dir erstmal sicher. Ich renne schon Vor die ganze dir. Zeit hier rum, aber ich finde euch Was ist doch Ey, was ist denn das? Leute, ich hab's. Ich hab's. Ey, das ist doch Das Teil ist ähm, komisch. Warum ähm, ist das? Ähm, <lacht> Dreckscheiß, das Teil. Äh, oh. Die Ausrüstung sollen sie eigentlich nicht klauen. Aber haben sie die paintball waffe auch mitgenommen? Nee, die nicht. Also, also, sie wollten nicht nur die Ausrüstung? Ich hab ab. Ja, ich auch. Was nicht ernsthaft blauen... Äh, das hat der so eingebaut. Ich wollte das eigentlich nicht. Ah, okay. Ich will natürlich keinen blauen und, äh, reifen Warum klingt das so ein bisschen ironisch? Aber... Ah, Au. Au. Oh oh. Was lag da? Aha. Au. <lacht> oh. Geht sie gut? Ja. Hat was im Weg getan? ich bin voll durch Frontscheibe. Von hinten. Mit Anlauf. Was auch immer das war. Ah! <lacht> Aua Geht's <ist> gut. <lacht> gut Ich weiß es nicht gesund aus Setz du ich mal kurz das Auto! <lacht> 100 ich nicht. Ich glaube, das Auto geht jetzt wieder. Ich glaube, das ist ein, ein Wutanfall jetzt Boah. fertig. Ah. Soweit gut, oder? Naja, sehen Sie ja, ne? Naja, ich sehe Ich, ich, ich frage trotzdem lieber nach. Kommen Sie mal vielleicht eben kurz weg. Ich gut, oder? Da liegt ein Toter mit einer Riesenblutlache auf dem Boden. Ja, wir sind irgendwie, wir hatten irgendwas auf der Straße nicht gesehen und dann ist unser Auto irgendwie ganz hoch gesprungen und wir haben uns überschlagen mehrfach und er ist aus der Windschutzscheibe rausgeflogen. Okay, und ihnen ist nichts passiert, oder? Oh. Schönen guten Tag, wie fühlen Sie sich? Ich habe Schmerzen. Ähm, können Sie mir beschreiben, oh. wo Sie Schmerzen haben? Überall. Überall. Oh. Okay, gut. <lacht> Wenn ich hier drauf drücke, tut das weh? Ja, ja, ja, ja, ja. Und am Fuß. Dort alles gut oder? Ja, ja. ein bisschen druck. Ja, das geht doch. Es war noch ein bisschen weh. Okay, gut. Es wäre wär also nur drei oder vier. Keine Ahnung. Ich müsste sie auf jeden Fall mit ins Krankenhaus nehmen, weil mit ja, okay. äh, dem Gebrochenen Arm so weiterlaufen ist gerade nicht so gut. Ja, okay. Hm. Ähm, Steigen sie mal am besten einfach hinten mit äh, ein, weil ja. RTW alleine darf man halt nicht fahren. Das ja, gut. Also gut. Oh. Oh. <lacht> Was geht schon wieder los? What the fuck geht ja. ja Ja, das war bei mir auch. Hilfe! Ah. Ich steige genau kein Auto Genau das mehr. ist mit uns am Auto auch passiert. Ich steige kein Auto mehr. Ich glaube diese verfluchte Straße hier sollte man sperren. Ich glaube ja, dass ich verflucht bin. Denn jede Tat, wo ich einsteige, passiert das krass. Soll ich mal probieren einzusteigen? Ja. ja. Probieren Sie mal bitte einzusteigen. Ich hab Angst. Ja, bei ihm geht's. Ja, okay. Jetzt steigen Sie mal bitte ins ein. Äh. Mein Kollege ist verflucht. Äh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht... Jetzt äh. Vielleicht sollten Sie sich... Ah, goodbye. <lacht> <lacht> halt raus! Lass mich raus! Ich komme nicht können, können, Sie mal ganz, können Sie mal ganz kurz äh, schlafen gehen? Ja! Oh, oh, oh. Ich ja, hab du so Schmerzen! Bist du ich bist hab von, so Schmerzen! Du bist sowas von verflucht! Dann setzen Sie sich mal ein bisschen auf das Bett! Gut, dann möchte ich gerne, dass okay. Sie einmal bitte am besten Ihr T-Shirt und Ihre Hose aus den Schuhen können Sie gerne äh, machen. natürlich. Gut, also an den Beinen sehe ich schon mal nicht. Das einzige der Arm halt ein bisschen. Ah. Da müsste ich mal ganz kurz... warten Sie mal, ich muss dann... Also, ich habe mal eben ein bisschen Morphium geholt. Ich werde Ihnen das jetzt mal eben ganz kurz reinspritzen in den Arm. Ah, tut das weh? Der piekst vielleicht ein bisschen. So waren sie. So. Ja. Ah. Gut. Oh, okay. Dauert jetzt eben ganz kurz zwei Minuten danach sollte eigentlich. Okay. Sollen Sie am Arm schon mal nichts mehr spüren? Okay, gut. Ich habe ja auch direkt mal was geholt. Das ist eine sogenannte Schiene packe ich ihn jetzt gleich an den Arm rum. Vorher werde ich das einmal eben noch mal ein bisschen desinfizieren, weil da sind zwar ein paar Schilf aber bevor, dass ich das dann weiter entzünde, war ein Sekunden Es kann jetzt ein ganz kleines bisschen brennen. Ja, ja, okay. Oh, okay, es brennt schon. Ja. Okay. Wir ah. wollen okay, das mal ganz kurz ein bisschen weg. Oh. So. macht ja grad. Das erste Mal, dass ich wirklich richtig im Krankenhaus bin. Und dann wegen dem Bug, Alter. Das ist richtig kacke, Mann. Okay, gut. Ich werde ihn jetzt eben helfen, die Schiene anzubringen. Die Schiene bitte am besten die ganze Zeit übertragen in den nächsten ja. paar Monaten. Ein paar Monaten? Oh, oh, ist das wegen einer, die ich richtig bewegen kann, weil... Ich habe halt eine Bar und... Also sie können, sie können die erste Woche sich noch nicht ganz frei bewegen. Also ich würde sie auch nicht raten, nach einer ja. Woche verheilt ein bisschen. Ja, mir geht es darum, dass ich wenigstens meine Arme so ein bisschen bewegen kann. Ja, die Arme können sie bewegen. Okay. Ich würde ihnen aber in der ersten Woche vielleicht nicht raten, direkt das zu überstrapazieren, weil... Nee, nee, es geht mir ja. erst nur darum, dass ich vielleicht auch mal in der Bar war. Ich habe eine eigene Bar ich da vielleicht mal ein paar Gläser vielleicht zum Tisch bringen kann, damit ich ja, da ein bisschen was machen kann. das können Sie auf jeden Fall. Der Arm ist jetzt nicht ganz okay. durchgebrochen, der ist ungefähr 0,4 Millimeter, ungefähr ja. in so einem Ummaß hat er einen Riss. Der Arm ist zwar nicht ganz gebrochen, er ist aber halt angeknackst, deswegen hilft in dem ja. Fall auch die Schiene. Ich packe ihn die Schiene jetzt einmal kurz dran. Die ist, glaube ich, ein bisschen zu groß, die sitzt ein bisschen locker. Okay, Wahnsinn, ich nehme die dann kurz mal ab und holen mal kurz eine andere. Das war jetzt, M, ähm, dann brauchen wir wahrscheinlich erst. <lacht> ah, schön extra laufen lassen. Wie schön. <lacht> ich mag es, wenn, wenn Leute wegen mir extra rennen müssen. Gut, ich habe jetzt eine Nummer kleiner. Ich ja. mache ihn dir mal kurz an. Ja, das wird schon besser an. Okay, gut. Sitzt ihr auch fest? Ja, ja. Äh... Neubecker, ja, hier. Hier, ja. Kennt man sich? Ich arbeite seit neuestem jetzt hier. Seit ein paar Minuten. Sie arbeiten hier? Ja. Okay. Der Kollege hat mich eingestellt. Und welcher Kollege? Er hat mein Auto geklaut. Okay. Gut, also, ähm, ich glaube, Ihr Freund oder so wartet der draußen auf Sie? ich schätze, der ist ziemlich aufdringlich. Okay, gut, dann, wenn Sie wollen, dürfen Sie ja jetzt gerne gehen. Ah, ist da gut. Ein wunderschönen Tag noch. Okay, gleich Also, ehrlich gesagt, ich habe den Medic gefeiert. Nett und kompetent. Also, ich kenne mich jetzt selber nicht so aus ziehen Medizin, aber. warum soll es auch gemacht. Na, wo ist er denn? Also, der der hat schon was drauf, glaube ich. Aber okay, wirklich, den mag ich. Der ist kompetent. Soll ich das machen oder... <lacht> nee, komm, oder? Soll ich... Ne, äh, so, Soll ich die... So, soll ich? <lacht> soll ich versuchen, die mir zu klären? Medizinerin? Jetzt eigentlich zu Dispatch. Kann man ihnen irgendwie schnell helfen, oder? Äh, ich wollte dann nur sagen, dass sie sich, äh, wenn sie will, äh, sobald wir ein Vorrat in der Bar haben und Freigetränke abholen können, wenn sie will. Ah, okay, vielen Dank. Okay. Ja, sie ja. natürlich auch, aber. <lacht> okay, gut. <lacht> Einfach wunderschön noch. Ja. Okay, Schritt 1 getan. Okay, das mache ich weiter, Alter. Das mache ich weiter. Das ist keine abgehobene. Ich glaube, bei der ist möglich. Ich glaube, bei der ist es echt möglich, etwas zu reißen. Es gibt halt diese RP-Spielerinnen, die sind zu so abgehoben, lassen sich auf nichts ein. Und, aber ich glaube, das ist bei der anders. Ich glaube, die würde sich sogar darauf einlassen. Ich glaube, die würden sich sogar darauf einlassen.